Drosselung von Strom in einer Energiekrise – ein Zeugenbericht Grüne Stromerzeuger profitieren massiv mit ihren Windkraft- und Photovoltaikanlagen von den Rekordpreisen in Deutschland. Die Anlagen erhalten enorme staatliche Subventionen und profitieren von den steigenden Strompreisen an den Strombörsen, während sich die eigenen Kosten nicht ändern. Obwohl Wolfgang Kine, der Geschäftsführer der Marke Windkraftanlagen aus Nordrhein-Westfalen, Rekordgewinne auf den produzierten Strom erhält, ist er alles andere als glücklich über diese Situation. Aus diesem Grund schrieb er einen offenen Brief an Politiker und legte damit ihnen und ebenso seinen Kunden und Geschäftspartnern offen, was es mit der jetzigen Energiekrise auf sich hat. Täglich dreht sich mir der Magen um. Nachrichten über Preise und speziell Strompreise. Ich kann das nicht mehr hören. Warum? Weil die Politik nicht an die Wurzeln geht. Strom ist knapp und teuer. Das letzte stimmt sogar. Doch knapp? Unser Windpark in Fürstenau läuft nur noch wenig, zumindest wenn Wind weht. Nicht, weil die Maschinen defekt sind, nicht etwa, weil das Netz knapp ist, nein, weil an der Börse gezockt wird. Wir als Windkraftbetreiber sind vom Gesetzgeber an diese Börse gezwungen worden. Jetzt heißt es, wir bekommen zu viel für unseren Strom. Für den Monat August 2022 gab es rund 46 Cent für unsere Produktion an der Börse. Dafür muss man sich schämen. Das darf man niemandem erzählen. Aber wir können nichts dafür. Wir müssen an die Börse. Wenn der Strom wenigstens knapp wäre und wir liefern auf Angebot und Nachfrage für diesen Preis. Aber nein. Aktuell. Heute ist Samstag, 17. September 2022. Unser Park könnte pro Stunde rund 8000 Kilowattstunden produzieren. Er ist aber abgeregelt. Abgeregelt, weil an der Börse wieder spekuliert wird. Jetzt sollte uns das gar nicht stören. Wir bekommen nämlich den abgeregelten Strom voll vergütet. Zahlt ja der Kunde. Dem wird erzählt, der Strom sei knapp und er müsse sparen. In Wahrheit zahlt der Kunde den abgeschalteten und den dadurch verknappten Strom und weiß nicht, wie er das stemmen soll. Pervers. Sorry. Hunderttausende Kilowattstunden sind so schon bei uns nicht produziert worden, weil die Politik das gar nicht auf dem Schirm hat. AKWs einschalten, weil der Strom knapp ist, Kohle wieder verbrennen, weil der Strom knapp ist und auch ordentlich noch Gas in die Kraftwerke, weil der Strom knapp ist und Windparks aufstellen, damit der Strom knapp bleibt. Lieber Stromkunde, Sie werden verarscht und wir auch. Ich möchte gern den nächsten Bäcker mit bezahlbarem Strom beliefern, die nächste Siedlung oder die nächste Fabrik. Ich darf es nicht, weil die Großen das Geschäft machen, für sich und nicht für die Allgemeinheit. Und die Politik spielt mal wieder mit. Verehrte Zuschauer, wie auch aus anderen Quellen zu entnehmen ist, so ist dieser Zeugenbericht kein Einzelfall. Gleichfalls betroffen sind tausende Photovoltaikanlagen, gewerblich sowie privat, als auch Biogasanlagen. Angesichts einer angeblich schweren Energiekrise ist dieses Vorgehen nicht nachvollziehbar und es steht einmal mehr außer Zweifel, Krisen werden gemacht. Klar TV Podcast. Geht ins Ohr, verändert die Welt.